Drei tapfere Krieger stellen sich der Gefahren in Carnage Chronicles. Mit dabei Gaming Lady Nikki, Nullpointer und Tupac Via. Jetzt kommt gleich die große Spinne. Der hier sind noch Kleine. Die, die ist sauer, das war. Äh, die ist bestimmt sauer, dass wir die Kleinen hier umgebracht haben. Was Geräusche hier? Boah, was war das? War das die große Spinne, die hier... Das war, war Mama-Spinne. Wow! hinter dir. Oh, okay, ich hab schon, ich hab schon. Die wollte dir ja, ja an den Kragen. <lacht> oh, da sind wieder welche. Mhm. Also ich glaube, hier kommen jetzt so viele, dass wir nicht unbedingt auf den bauen sollen. Ja, aber mittlerweile habe ich den Dreh raus, wenn man die trifft. Ja, wenn die weiter weg sind, und noch still sitzen, kann man sie ja wegmachen. Da, ja, dann geht's, dann kommen. geht's auf jeden Fall. Das sind die das Eier Voller Kopf in Treppe. Schleifen. Und eine schöne kurbeln und Bahn. Jawoll. Wir haben es geschafft. Spinny oh. ist tot. Jetzt können wir uns das Nest hier vornehmen. Das war klar. Jetzt können wir uns das Nest vornehmen. Hier ist irgendein Fernglas. Totenkopf. Sehen? Ja, so. Sieht die Teile jeder oder kann die jeder nehmen? Also das Fernglas sehe ja, ich und ich, ich habe es auch gerade genommen. Ja, also kann das jeder. Jeder nehmen. Oh, ich bin, ja, ja. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Hier ist ja gleich ein Spawn-Punkt, oder? Hier oh, nee, komm mal hier. Ich kann mich ja, hier ist wieder. Ist ja. Ja, je nachdem, wo äh, spawnst, ne? Also, wir könnte ich jetzt nicht äh, wiederbeleben. Ja, ich bin direkt hier oben. Ah, okay. Hier, hier war ja der ah, safe punkt Ja, okay. Ja. War gut zu wissen. Weil eben bin ich äh, weiter weggespawnt. Oder? aber nee, ich meine auch am safe punkt nee. ne? Ja, ja, genau, in der Nähe von dem. Warum kommen wir denn immer noch? Immer diese Eier. Ja, wir müssen immer diese Eier kaputt machen, aber noch so ein Aber Ei wo ist denn hier noch ein Ei? Jetzt keins mehr. Was hängt denn da oben? Öh. Was siehst denn du Schönes? Seht ihr den da oben? Wem? Ja. Ein, Ei, ein Einges... Steine. Der wurde eingesponnen. Guck ja, mal da, vielleicht kann man... Weil den kriegen wir da doch nicht runter, oder? Ne, glaube ich, glaube ich nicht. Aber, Dann bleibt er da oben der, cool, cool der wildest. Ja, der, der freut sich. Der freut sich. Ich glaube, der freut sich nicht mehr. Oh, da kommen mal. Komm mal da näher dran, nee, ne? Hier ist ein Toter. Lass mich nicht alleine. Ich höre das schon wieder. Ja, ja, ja. Tritteln und tritteln. ja. Mann, wenn die einmal Mann, hier ist, ein, hier ist ein Hebel. Und da, oh, die schießen da schon von hinten. Da warte ich jetzt noch kurz, bevor ich den. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Energie ich noch habe. Okay. Noch reicht's. Ich hab 100. Das Leben steigt auch so wieder nach einer Weile. Ja. Komm, wir machen mal auf hier, oder? Oh, hier raschelt's. Ja, wir auf. Wo ist er oh. hin? Oh. Achtung! Direkt zwei Stück. Links. Oh. Wo hab ich denn jetzt? Boah, Ach, hier sind noch mehr noch hinten. Kann es nicht weiter vorgehen. Da sind noch mehr. Wir müssen die von hier bekämpfen. Aber man hat echt wenig Platz hier zum Kämpfen, wenn wir zu dritt nebeneinander stehen. Da Habe ich mal Angst, dass ich euch treffe. Ja, besonders wenn man da darf sich keiner mehr bewegen eigentlich, aber das kannst du ja hier, hier nicht. Oh, ich muss weiter zurück, das ist zu viel hier. Oh, bist du bist so hässlich. Du es vielleicht mal ziehen, bevor ich schieße. Da hinten stehen so viele, du brauchst nicht mehr zielen. Einfach drauf. Ja, jetzt wäre ein Granatwerfer gut, ne? Ja. Nee, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Also, oh. Ich glaub, wir müssen Vorsicht, alles du bist genau vor mir. Ja. Boah, guck mal, wie viele Pfeile in mir stecken. Ja, bei mir steckt es auch ein. Boah. Genau, ich habe irgendeinen gerade getroffen, der nach rechts gegangen ist. Das ist echt die Gefahr. Da muss auf das Leben achten. Weil das ist, das ist immer so hässlich ducken. Oh, der duckt sich wieder. Ja, die KI funktioniert. Ja, wir nicht. Den haben wir. So. Hallo, ist hier noch jemand? Jetzt du glaube ich, mal kurz was essen. Na, da ist noch bitte. jemand. Kann man auch den Augapfel essen? Ja, Probierst du. Wenn du gerne Augapfel isst, dann tut dir keinen Zwang an. <lacht> manchmal kann ich ganz normal la laufen und manchmal geht er total langsam hier ist ein Safe Safe Punkt ah super Gehen wir doch Ach, mal hier, ab, hier, hier waren hier. wir doch hier kommen hey, wir doch echt? her ja wir sind hier ja. lang und dann waren aber hier die Türen zu genau die eine Tür ist In, jetzt aufgegangen genau. das sieht einer müssen, Hallo. ja wir müssen jetzt eh hier durch boah der hat mich gleich ich hau mal die Pfeile hier raus und da ist noch mal was. Da kommt ein Apfel. Achso. Boah, wie... Wie oft muss man sich den Apfel dann zum Mund führen? Ich glaube nur einmal, das dauert nur ein bisschen bis der verschwindet dann. Ach, okay. Da ist eine Biene im Wasser. Runde stimmen geben. Ja, geht oh, doch. Nee. Wir haben nichts dagegen. <lacht> Aber hier gefällt es mir. Es ist schön bunt ist. Müssen wir jetzt hier lang. Ja, ja, ja, denke ich mal. Hier waren wir Da, doch, da okay. oben ist einer. Oh hier ja, sind viele. Ist das nicht nur da oben einer? Wenn du rum gehst, sind noch viel mehr. Den? Ach du Scheiße! Boah, so oh, der kann der hier. Kollege, duck dich doch nicht die ganze Zeit. Okay. Oh, Der Bogenkämpfer ja. muss auf dem Schweren. Achtung Beschuss von links. Zack. Da sind noch immer welche. Es läuft er weg, der Feigling. Da hinten ist noch einer? Ja... Oh, jetzt hat es mich gerade voll getroffen. Oh, da oben! Achtung, oben! Ach, da! Oh, da oh, oben, aha! Oh, schießt, ich schießt da noch einer, oder? Ja, da, ganz mich hinten links, grad voll getroffen. Oh, Leute, ich muss was futtern. Nee, wo der. Der da hinten, der? Ja, der muss das sein. Ich treffe den nicht, den Kerl. Ich muss näher ran. Komm, komm, komm. Denn da liegt was Leckeres. Muss ich auch? Ja, ich, ich muss definitiv was nehmen. Was hat mein Apfel immer noch. Oh, wo habe ich denn hingeschossen? Eigentlich hab ich ja richtig. Ich habe unendlichen Apfel. Ich gehe mal hier kurz auf den Checkpoint. Ja, okay. Ach, ich treffe da nichts. Oh, oh, Scheiße. wie oft ich daneben schieße, das ist ja unnormal. Jetzt habe ich getroffen. Ja, Aiming ist nicht leicht. Mit Pfeil und Bogen oder Armbrust. Da oben ist noch eine Spinne, komischerweise. die ja, habe ich nicht getroffen. Ja, so eine Shotgun oder irgendwas wäre schon... Da unten sind noch Gegner. Also der da vor mir der, der vor mir müsste was essen. <lacht> ja, komm auf mich, ey. Sind also, wir hier richtig oder hätten wir geradeaus gehen müssen? Ähm, ich Wie meine, das wir sind richtig. Brot. Brot. Ist zwar alles schlauchartig, aber trotzdem vom Setting her cool, ne? Ist ja. Ist total cool. Ach, die Und vor wieder. allen Dingen, weil wir es im Koop spielen können. Ich ja. mag doch Koop so. Und Wasser sieht hier irgendwie cool aus sieht irgendwie alles cool aus. Diese ganze bunte Umgebung und ja. so ist voll hübsch. Von links kommt irgendwas. Ach du Scheiße, ganz ja. viel. Da kommt einiges. Oh. oh Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe gerade. einer ist schon mal weg. Wah! Oh, die sind noch hässlicher. Laufen und kurbeln ist echt kompliziert, ne? Okay, aber echt viele Hitpoints. Ja, die haben einiges eingesteckt. Können wir jetzt hier noch lang, oder? Ja, da also, liegt noch irgendwas. Okay, hier wollen wir mal gucken. Ich glaube, wir brauchen alle Nahrung, ne? Oder Heilung. Hier ist so ein oh, Wie gesagt, der geht mit der Zeit auch von alleine wieder hoch. Hier liegt wieder ein Zahn. Das ist ein Messer, oder? Ja. Kann auch ja, sein, nicht. das ist ein Messer. Ja, hier ist der Ausgang, aber da kommen wir noch nicht rein jetzt. Okay. Den Teller kann man doch auch nehmen, oder? Ja. Okay, dann... Müssen wir weitergehen, oder? Ich habe so einen Haufen Schriftstücke hier gefunden. Wozu sind denn die? Ich weiß nicht. Ja. Scheiße, ihr habt mich aufgesperrt, Leute! Oh nein, hey, hier sind Gegner und ich auch. Du kommst aber hin. und Bürger müsste schneller gehen. Das ist irgendwie ein bisschen langsam. Ja, mit dem Kurbeln, das ist langsam. So, jetzt machen wir dann äh, beide jetzt. Äh, oder alle drei, ja, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Haut euch alle noch mal was du zu essen du bist rein. Hälfte, du bist die Hälfte nur, ne? ja, hau, ja, haut euch alle noch mal was rein. Ich esse mal einen Schuh, warte. Äh, mh, ja. <lacht> also Schu Schuhe nicht schmecken echt gut. Ich mag es. Ich habe hier eine Made. Wer will eine Made haben? So, ich, ich habe höchstens einen Heiltrank, aber den, den. Stell die mal beim Ding, beim Ronnen was im Mund. Denn das? Bitte. Potion of Perfect Strike. Achso. so. Buh! Bist warte, du mal, das schon Warte, warte, warte, nicht, mach mal nicht so, Ah. Ah. Warte, warte, ich habe auch was. Ja. Wow, das ist noch schlimmer. <lacht> Zeig mal kurz. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, was da hinten dran ist, noch diese ganze... Okay. Einer kommt schon wieder nicht mit. <lacht> oh. Das hier? Da komme ich gar nicht ran. Oh, da stehen wieder zwei von den... Das harten sieht aus wie ein Labyrinth, guck mal. Aber das sind die harten Krieger, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, komm schon, ah, okay. sind wie sind das, ey. Okay, jetzt Was muss ich wieder du? Schwert. Oh, verdammt. muss dich heilen hier. Ja. Ich hab nix mehr. Ich hab nur ein Heil. Ja, ich nehme mal einen Heiltrank. <lacht> Geil, das Geräusch. <lacht> <lacht> ja, das sieht ja aus wie ein Labyrinth, ne? Ja. Meinst, du, wir haben jetzt ja auch hier ein Labyrinth vor uns? Oh, oder da, da schießt ja einer. Wieder einer. Also hat ich ge genau. Weil das, ah, das hier könnte ja das Labyrinth sein, wo wir sind, oder? Oh, es hat mich etwas getroffen. Manchmal hier ich auch Sniper. Aber oh, der trifft mich auch, der Sack. So, lass uns mal hier, hier äh, rumgehen. Da, wo Geld liegt. Ah, hier geht's nämlich noch rum. Ich nehme mir mal das Käse. Oh, Kräse, da also. kommt wieder gegen... uns! auf ins Getümmel. Ich verrecke. Lass hast du mich in Ruhe! Hau ab! Leck mich. erwischt? Ja. Äh, kommt der Reis nochmal zurück? Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Ich bin gestrunt. kann Ich gleich jetzt mal meinen Bogen nachladen. Oh, Schlimm, oder? Ja, ist doch. Deshalb, <lacht> wenn es zu einfach ist. Ja, ja, klar. Das ja, ja, klar. Aber da, da gab es ja easy, normal, hart und dann gab es ja nochmal was anderes, ne? Ja, ja. Ja, der ist andere, also das können wir vergessen. <lacht> ich glaube, wir können Hart schon vergessen. Aber man wird Boah, ja. Auch ja, Achtung, arbeiten. Achtung! Ich kann nicht schießen. Oh habe ich mir wieder viele Pfeile hier eingefangen. Mann, Aber diese Töter, ey, das die hängen hier drin. Kack. Kann ich schießen, weil ich dann euch erschiefe. schieße? hab ich voll so. Pfeil ins Gesicht gekriegt, in den Hals. Ja. Ich wollte immer mal einen Pfeil Kannst im Hals. Hier ja, Achtung hinten, schießt, da schießt noch einer vom Schiff aus. Hier oh ja, den müssen wir uns mal. machen. Was soll denn das? Der trifft auch noch. Wir ja, auch. Oder ich nicht. Achtung! Achtung! Da liegt noch ein Käse, den kann sich jemand nehmen, der kein Essen hat. Also der vom Schiff, der ist doof, immer so. Irgendwo. Mann, ey, der bleibt doch stehen. Wer schießt denn doch auf mich?